Hallo zusammen, hallo Freunde, heute mal ein ganz einfaches Bild und zwar nehme ich einfach einen Becher, mischen wir den mache eine weiße kleine Unterlage, nur eine kleine Unterlage und dann lassen wir es verlaufen und eventuell mache ich ein paar Punkte nur mit Silikon oder Cell Creator. ich weiß es noch nicht, zeige es euch dann und recht erkläre ich euch eh, wenn ich das Bild mache dann lasst uns starten so Freunde, ich habe hier den Becher, was ich für Farben habe und zwar Ultramarinblau, Naturgrau, mal sehen wie es wird, permanent gelb-dunkel und Reflektionspink oder Neon. Was mir jetzt aufgefallen ist beim Anmischen, ich habe das immer so gemacht, ich habe Vinylkleber genommen, habe die Farbe rein und dann schon mal umgerührt. Probiert es mal aus, wenn ihr zu viel Luftbläschen habt, so wie hier jetzt bei dem Pink als Beispiel. Dann Vinylkleber rein, Farbe rein und dann schon mal etwas Wasser. Erstens mal habt ihr es leichter beim Umrühren und zum Zweiten ähm, gibt es weniger Bläschen. Beim also hat beim Blauen sieht es das extrem, dass das so gut wie keine Bläschen sind. Okay, das mal als kleiner Tipp am Rande. Okay, ich mische mir jetzt erstmal den Becher, ich nehme aber da trotzdem auch ein bisschen Weiß mit rein. Ich mische mir dann langsam den Becher. Gelb etwas hellere Farbe. Dann das Grau. Und dann das Pink drauf. Jetzt nehmen wir doch noch ein bisschen Weiß. Sicher, sicher. Ich weiß nicht, wie das Grau rauskommt. Habe ich so noch nicht getestet. Das gleiche Spiel nochmal. Lauch. Dann habe ich nein, dann habe ich gelb genommen. Und dann grau. Und dann dieses Pink. So und weil es so schön war, nur ein Schuss weiß drüber. Ein bisschen. Okay. Das ist der Becher. Stelle ich mal zur Seite. Also ich habe jetzt wie gesagt kein Silikon drin. Machen wir jetzt eine kleine weiße Schicht. Wie gesagt gar nicht bis zum Rand. Das geht einfach nur, damit es besser verläuft. So. Da habe ich jetzt auch fast keine Bläschen drin. Aber wird es trotzdem noch mal geschwind im schön. Also ist ja gerade wichtig, die Bläschen, dass wenn man ohne Silikon macht, dass man nicht so viel Luftbläschen hat. Ganz vermeiden lässt es nicht. Aber man sieht es halt dann immer ein bisschen noch. Okay. Das müsste jetzt eigentlich schon reichen. Ich dehne mir das vielleicht noch ein bisschen aus. Damit ich es nachher nicht ganz so arg laufen lassen muss. Dann vielleicht kennt er vielleicht ja auch einfach ein bisschen die Kanten, damit es nachher besser drüber läuft. Okay. Gut. Dann könnt ihr das natürlich laufen lassen, wie ihr möchtet. Ich schwenke das mal immer ein bisschen hin und her und ich schaue mal, was ich mache. Ja, das Pink ist eigentlich cool. Jetzt seht ihr das vielleicht vom Becher, was da kommt. schöne strukturen rein das will wir vielleicht mal ein bisschen Und gar nicht so viel andere seite auch so das nochmal diagonal Und jetzt kommt auch das blau komischerweise vorher wenig blau jetzt noch ein bisschen mehr blau darum mache ich das vielleicht hier nochmal mit dem dunklen blau rest der Farbe verteilen wir ein bisschen. Je mehr Struktur, desto besser finde ich immer. So, kurz erhitzen, damit wirklich ein bisschen die Bläse noch rausgehen. Und jetzt sage ich halt immer laufen lassen, bis es einem gefällt. Das ist natürlich Geschmackssache, aber es seht im Prinzip ganz easy, dass die äußere Schicht wahrscheinlich wieder ein bisschen rausläuft. Ist okay. Die mir das jetzt erstmal alles schön auseinander. Dann entstehen ja auch die schönen Strukturen. Und dann lassen wir es hier immer drüber laufen. Mein Swirl. Haben wir noch ein bisschen gerettet. Drehe es mal wieder um, damit ihr seht. Ziehen mir das jetzt mal noch mal rein wieder. Da ah, gibt ein recht wildes Bild, sehe ich gerade. Da sage ich halt immer, wenn es euch zu wild ist, einfach noch mehr auseinanderziehen, damit sich das alles noch etwas dehnt. Da haben wir hier diesen weiß-blauen Streifen. Dann ziehen wir uns jetzt nochmal rüber. So, also lasse ich es gerade, da haben wir den Strich hier. Cool. So, ein recht wildes Bild wie gesagt. Aber. könnt ihr dann auch noch nacharbeiten. Das probiere ich jetzt nämlich auch Spachtel. Schauen wir mal ob wir da noch was. Ganz leicht natürlich ansetzen. Ansonsten gefällt mir das eigentlich, hier ist etwas nach links gebogen, das nur? Ich lasse es glaube ich noch mal ein bisschen laufen und zwar hier runter, recht schräg. Dieses gefällt mir noch nicht so ganz. Das lasse ich jetzt einfach verschwinden und zieh es mir jetzt noch mal nach oben so Okay. Schöne Strukturen, jetzt schaue ich vielleicht mal, ob ich vielleicht vereinzelt Punkte setze mit Silikon, So komme ich mit den Cell Creator. egal. Dann müssen wir auch mal schauen, ob es überhaupt funktioniert. Ich nehme jetzt den Cell Creator, ich habe hier so einen kleinen Becher. Ne? Und aufbekommen muss ich ihn auch. Oh. Nehmen wir einfach hier ein paar Tropfen jetzt. Drei, drei, vier. Ist egal, habt ihr, ich euch was zum. eine Flüssigkeit drin zum Aufnehmen. Und nehme ein kleines Stäbchen noch, also hier wie so ein Schaschlikspieß, tunke es ein bisschen ein, jetzt schauen wir mal ob was reagiert. Aber gar nicht so viel, es soll ja nur Akzente sein. Akzente setzen, da wo es mir vielleicht von Farbton nicht so gefällt. Aber wenn das nachher aufgeht. Oder hier, wo ich geswiped habe, müsste eigentlich auch was funktionieren. So, Soll aber schon reichen, also wie gesagt nicht zu viel, fertig. Okay, da muss man noch mal kurz erhitzen, damit reagiert das Silikon da noch ein bisschen. die okay Ja das Weiß hat es natürlich sehr verschlungen wieder. aber das passt schon. Okay, dann würde ich sagen ich lasse es mal einwirken vor zehn Minuten wieder, dann seht ihr einfach auch mal wie das noch nachgearbeitet hat und dann würde ich sagen bis gleich Also jetzt einfach mal was anderes. Buntes Bild, aber schöne Strukturen, verschiedene. Okay, dann bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Jetzt hat es ein bisschen nachgearbeitet. Zeige ich zeige euch mal das Bild von Nahem. Strukturen hat es natürlich richtig schöne gegeben Hier in der Mitte die Zellen einmal ein bisschen Schimmelpilz drauf <lacht> ja, Aber Ihr seht auch wie sie noch ein bisschen nachgearbeitet haben Jetzt müssen wir einfach mal schauen wie es dann trocken aussieht Denk mal, wird schon richtig cool, wenn natürlich auch das Blau und so weiter getrocknet ein bisschen stärker rauskommt wieder. Aber allein von den Strukturen. Wie gesagt, ein wildes Bild diesmal. Aber es hat was. Okay. Denk mal, getrocknet wieder auf Instagram. Wird mir nicht reichen, bis ich das Bild einstelle, dass es trocknet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann bis demnächst. Tschüss.